Also ich finde es zum Beispiel voll wichtig, dass man eine positive Ausstrahlung auf unheimlich Menschen übertragt. Also wenn man einfach selber mal mit einem Lächeln durch den Tag geht, dann man das auch direkt auf unheimlich Menschen und das kann man auch viel besser um. Und dann kann man seine Umgebung viel positiv ausfüllen lassen. Also nein, ich bin eigentlich von Haus aus eine sehr glückliche Person, also ich tue sehr viel lachen. Und ähm, auch wenn ich irgendwo unterwegs bin, natürlich auch christen und die Leute anlachen, dann merkt man einfach, wenn man an Menschen vorbeigeht und es einfach anlacht, dass die meistens zurücklachen und einfach, wenn, auch wenn sie vorher ein bisschen BS dreh geschaut haben, dass der einfach selber einen Tag ein bisschen Kinder hast. Was mich voll glücklich macht, aber was mir den ganzen Tag eigentlich richtig aufhören kann, ist natürlich, auch, wie gesagt, Menschen helfen. Oder halt einfach auch Musik losen, oder mit Freunden was tun, Volleyball spielen, das sind halt Sachen, was ich voll gerne tue und was mir auch voll auf eine gute Stimmung bringen. Also, es ist voll wichtig, einfach, dass man sich auch bewusst ist, was so für gute Sachen im Tag passieren. Also wenn man sich einfach mal am Ende vom Tag nochmal hinsetzt und überlegt, was eigentlich halt alles Positives passiert ist oder was einen glücklich gemacht hat, dann kann ich schon viel helfen, dass man einfach dankbar für das ist, was so unter der Woche mal passiert. Ich habe so Wochenkasten, also ich schreibe mir hinterher nach der in der Woche aber auf einen Titel drauf, was so gut passiert ist und die soll dann in so einem kleinen Glas sein. und am Ende vom Jahr können man halt einfach anschauen, was alles für gute Glücksmomente passiert sind. Wenn ich einfach anderen Menschen helfen kann, zum Beispiel meine Freunde oder so, oder wenn irgendjemand Hilfe braucht, aber kleinen genau Hausübungen oder wenn es etwas zum Lernen gibt, dass ich einfach das besser erklären kann, sage ich mir viel gerne. Also ich finde das voll cool, weil ich sehe einfach, dass wenn ich die Menschen hilf, dass sie erstmal mal voll dankbar sind und dass sie halt auch viel mitgeholfen haben. Also durch so kleine Gesten kann ich einfach für die etwas leichter machen, zum Beispiel Aufgaben, wo sie sich vielleicht denken, das die Show für nicht, oder ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, dass wenn es jemand hilft, dann ist es gleich viel besser. Also du merkst einfach, wie dankbar die jemand sind. Also mich macht das auch voll glücklich, wenn ich halt dann einfach sehe, dass ich ein Heifenkinder habe, weil ich dann halt auch das Gefühl habe, dass das einfach einen Sinn gemacht hat, dass ich die Kräfte habe. <lacht> Ich bin heute halt eine richtig glückliche Person, so ich ich kann viel gut eine positive Aura ausstrahlen. Das es auf jeden Fall nicht von meinen Stärken. Dann natürlich, dass ich sehr hilfsbereit bin, also ich mag das viel gerne Menschen zu helfen. Und ich tue auch viel gerne Probleme lösen, also zum Beispiel ich helfe gerne auch bei persönlichen Problemen, wenn meine Freunde also zum Beispiel zu mir kommen und mich fragen, hey, was kriegt die da wie soll ich das angehen? Und dann helfe ich einfach ein bisschen und gebe so ein bisschen Rat, was ich denke, dass das am besten war in der Situation. Also ja, die anderen sind dann auch viel dankbar, also allein ich eine zweite Meinung dazu gekommen man so also, hilft auch schon für Durch die Schule allein ich, dass wir das mit Permoteach angefangen haben, das finde ich hat mir viel geholfen, dass ich einfach auch offener geworden bin, also ich kann einfach besser über bestimmte Themen reden und so. Und halt auch, bin ich mir auch mehr über meine Gefühle bewusst worden, also dass ich einfach, wie gesagt, am Ende vom Tag nochmal über alles nachdenke, was mir glücklich gemacht hat, das macht mir halt auch viel dankbar und so. Ich glaube, eine Ursache dafür war einfach, dass man sich genauer mit seinen Gefühlen auseinandergesetzt hat, also dass man sich denkt hat, wieso bin ich jetzt so, also, wieso denke ich mir das jetzt und so. Und wenn man sie mit denen halt auseinandersetzt, dann kommt es auch viel leichter, dass man das schätzen kann. Also was ich leid empfehlen würde, damit es einfach ein bisschen glücklicher hat, ist halt eben, dass man sich ein bisschen auseinandersetzt also mit der Situation und sich denkt, was habe ich heute halt für ein Glück gehabt eigentlich. Also einfach Momente, es können auch kleine sein, wo man einfach denkt, boah, ich bin voll froh, dass das passiert ist oder ich bin voll stolz, dass ich das geschafft habe. Also